Guten Tag und herzlich willkommen zur German at Wayne Podcast-Serie Ist das wirklich Deutsch? Ich heiße Daniel Qualik und mein Thema ist das bayerische Deutschland. Ich spreche heute darüber, wie die berühmtesten Stereotypen von Deutschen, von Stereotypen, die typisch für Bayern sind, kommen. Vor drei Wochen bin ich nach Deutschland gereist und während ich da war, bin ich zu einem traditionellen Ratskeller-Restaurant gegangen. Damit ich eine amerikanische Perspektive von Deutschen erfahren konnte, bin ich auch zu einem Ratskeller, der der Dakota in Ratskeller heißt, in Detroit gegangen. Mit diesen Ausflügen war es mein Ziel, die Art herauszufinden, in der das amerikanische Restaurant auf bekannte deutsche Stereotypen anspielt und wie das amerikanische Restaurant ähnlich und unterschiedlich zu dem deutschen Restaurant war. Jedoch, die bekanntesten Stereotypen, die es über Deutsche und Deutschland gibt, handeln von Fußball, Bier, Würsten, Sauerkraut, dem Zweiten Weltkrieg, Lederhosen, Diendel und Pünktlichkeit. Oft, wenn jemand an die Deutschen und Deutschland denkt, denkt man an die gleichen Stereotype, die viele andere Personen haben. Ein Stereotyp ist etwas, was man über eine ganze Kultur und ein Volk unterstellt. Natürlich haben Menschen Stereotype, die manchmal Wahrheit und manchmal keine Wahrheit haben, über fast alle Kulturen, Länder und Personen. Wenn Stereotype Wahrheit haben, kommen Stereotype davon, was in der Kultur wichtig ist. Zum Beispiel das Oktoberfest, ein großes Fest, das nur in Deutschland gefeiert wird. Während des Oktoberfests feiern die Deutschen mit Bier, Brezeln, Lederhosen, Diendel und Würsten. Stereotype von Deutschen und Deutschland bei anderen Ländern scheinen von diesem wichtigen Fest zu kommen. Jedoch ist es wichtig anzusprechen, dass dieses Fest nur in Bayern gefeiert wird. Das bedeutet, dass die berühmtesten Stereotypen von Deutschen und Deutschland nicht aus dem ganzen Land kommen, sondern es auch regionale Unterschiede gibt. Zum Beispiel können wir hier eine amerikanische Darstellung von den Deutschen auf der Dakota Inn Ratskeller Speisekarte sehen. Der Herr, der auf der Speisekarte steht, trägt traditionellen Lederhosen und er erhält auch eine Wurst und einen Bierkrug. Der Herr hat diese Sachen, die etwas Deutsches repräsentieren sollen. Und das bedeutet, dass der Dakota in Ratskeller einen deutschen Restaurant mit bekannten Stereotypen gleichen probiert. Das Oktoberfest wurde zur Hochzeit des Königs und seiner Frau erstmals veranstaltet. Deshalb trugen die Besucher traditionelle Kleidung, wie Lederhosen und Dänder. War Deutsche Lederhosen und Dinder für das Fest tragen, ist ein Stereotyp gewachsen, dass Deutsche immer diese Kleidung tragen. Obwohl Deutsche Dinder und Lederhosen tragen, tragen sie diese traditionellen Kleidung, um ihre deutsche Geschichte und Kultur zu erinnern. Sie tragen aber nicht immer diese Art von Kleidung. Jedoch war das Stereotyp für mich bestärkt, als ich nach München gereist bin. In allen Restaurants, zu denen ich gegangen bin, haben die Kellnerinnen Diendo und die Kellner Lederhosen getragen. Auch im Dakota Inn Ratskeller in Detroit haben die Kellnerinnen Diendo getragen. Beide Restaurants haben diese Stereotyp von deutscher Kleidung dargestellt. Ich habe das interessant gefunden, weil das amerikanische Restaurant einem deutschen Restaurant gleichen wollte. Aus diesem Grund benutzt der Dakota in Ratskeller alles, was er kann, damit das Restaurant wirklich deutsch scheint. Aber der Ratskeller München ist wirklich in Deutschland und steht in Bayern. Wenn Menschen dahin gehen, wissen sie schon, dass sie in Bayern sind. Meiner Meinung nach tragen die Kellner und Kellnerinnen Lederhosen und Dänder, weil sie stolz auf ihr bekanntes Oktoberfest und ihre Kultur sind. Aber obwohl der Ratskeller München wirklich in Bayern ist, spielt das Restaurant auf diese bekannte Stereotypen an, damit das Restaurant ein stärkeres bayerisches Gefühl hat. Ein anderes bekanntes Stereotyp von Deutschen ist, dass sie immer Bier trinken. Dieses Stereotyp bezieht sich darauf, dass das Münchner Oktoberfest mit einer Bierkultur einhergeht. Zum Beispiel, das Oktoberfest hat Bierhalle, Biergarten und Biertrinken. Die Biere, die zum Oktoberfest serviert werden, sind die gleichen Biere, die seit dem Anfang des Oktoberfests serviert wurden. Aus diesem Grund werden die Biere Oktoberfestbiere genannt. Während auf dem Oktoberfest viel Bier serviert und getrunken wird, ist das Oktoberfest nicht die einzige Gelegenheit, wenn Deutsche Bier trinken. Bier ist auch ein Getränk, das ein großes Getränk in der deutschen Kultur ist. Ein Stereotyp vom Oktoberfest ist, dass das Fest nur passiert, um Bier zu feiern. Aber das stimmt nicht, weil das Fest eine historische Geschichte hat. Aber weil deutsche Bier für das Oktoberfest haben, ist das Stereotyp bestärkt. Ein Bierhalle ist eine große Halle, in der Menschen während des Oktoberfests Bier trinken. Hier kann man sehen, dass der Dakota Ratskelle deutsche Bier serviert und das Restaurant mit traditionellen Bierkrügen dekoriert um dieses Stereotyp von Deutschen zu darstellen. Interessant ist es auch, dass wir im Englischen den Birkelgestein nennen, was ein deutsches Wort ist, aber nicht das Wort, das die Deutschen dafür benutzen. Ein anderer großer Teil vom Oktoberfest ist das Essen und die Getränke, die mit dem Fest assoziiert werden. Da das Fest mehr wie eine Messe als ein elegantes Ereignis ist, ist man etwas, das man in den Händen halten kann. Herkömmlich kann man Brezeln, Sauka, Bartwurst und Weißwurst bei dem Fest finden. Das Essen ist auch typisches bayerisches Essen. Von meinen persönlichen Erfahrungen in Bayern kann ich sagen, dass meisten von dem Essen Wurst, Fleisch, Brezeln oder Kartoffeln waren. Normalerweise, wenn man in einem Restaurant isst, bekommt man Brot vor dem Hauptgang. Aber manchmal bekommt man in Bayern Brezeln anstatt Brot. Das konnte dieses Stereotyp von bayerischem Essen zu bestärken helfen. Auf der Ratskalle München Speisekarte ist es leicht zu sehen, wie das Stereotyp das deutsche Nur Fleisch und quartal von Essen in der deutschen Kultur vorkommt. Diese Seite von der Speisekarte hat nur Fleisch und Kartoffeln. Der Dakota in Ratskeller probiert auch traditionelles deutsches Essen zu haben. Man kann das sehen, weil das Restaurant Bratwurst, Knackwurst, Kartoffeln und Sauerkraut serviert. Obwohl das Oktoberfest nur in München passiert, das in Bayern ist, scheint es, dass das Oktoberfest das einzige deutsche Fest ist, das das ganze Land von Deutschland definiert. Das könnte sein, weil Bayern das größte deutsche Bundesland und auch sehr reich ist. Diese Stereotype, die es über das Oktoberfest und Deutsche gibt, könnten über das ganze Land von Deutschland sein, weil Bayern Deutschland als Ganzes darstellt. Man kann Parallelen zwischen der relativ starken deutschen Ökonomie und der starken Ökonomie in Bayern sehen. Eine andere Art, in der das deutsche Bundesland Bayern und Deutschland eh nicht sind, ist wie beide umweltfreundliche Energie zu haben probieren. Deutschland probiert auch umweltfreundliche Energie zu benutzen, und um saubere Energiegesetze zu beschließen. Lynn wird in einem anderen Podcast mehr darüber berichten. Für das Oktoberfest 2015 hat die Stadt München fast nur umweltfreundliche Energie zu benutzen, probiert. München hat probiert, Ökostrom für die Bierhalle zu benutzen und für alles, was Strom braucht. Natürlich produziert das Fest viel Müll, aber seit dem Oktoberfest 2015 wurden 90 Prozent von dem Restmüll reduziert, weil München den Müll recyceln wollte. Weil Bayern und Deutschland sehr ähnlich in vielen unterschiedlichen Arten sind, und die bekanntesten Stereotypen von Deutschen aus der bayerischen Kultur kommen, erscheint es, dass Bayern Deutschland repräsentiert. Obwohl Menschen Stereotypen von ihrem Land haben können, haben Leute normalerweise stärkere Stereotypen von anderen Ländern und Menschen, die fremd sind und aus diesen anderen Ländern kommen. Es ist gleich die Art, in der Deutschen in amerikanischen Medien dargestellt wird, zu sehen. Zum Beispiel etwas, was ein großer Teil in amerikanischer Kultur und allen Kulturen ist, ist Essen. Hier kann man die Werbung, in der ein junger traditioneller Lederhosen trägt, für toaster sehen. Pillsbury, die amerikanische Firma, die toaster produziert, benutzt Stereotypen von den Deutschen, um ihr Produkt zu verkaufen. Pillsbury hat dargelegt, dass sie einen deutschen Jungen in ihren Werbung repräsentiert, weil sie einen deutschen Bäcker in ihrer ersten Werbung gehabt haben. Aber Pillsbury hat nicht nur ein deutsches Stereotyp benutzt, als sie früher einen deutschen Bäcker gehabt hat. Sie haben auch ein deutsches Stereotyp bestärkt, weil der Junge Lederhosen tragt. Man kann auch sehen, dass der Junge, der in dem Werbespruch ist, blonde Haare und blauen Augen hat. Das ist ein wirklich berühmter Stereotyp von Deutschen, dass alle Deutschen blonde Haare und blaue Augen haben. Die Firma hat auch ausgesagt, dass sie denkt, dass Menschen an Bayern und Deutschland denken, wenn sie das Wort Strudel hören. Es ist nicht unbekannt, dass ein Stereotyp von Deutschen ist, dass Deutsche immer Lederhosen und deren tragen. Zusätzlich ist es auch weit bekannt, dass diese traditionelle Kleidung aus Bayern kommt. Aus diesem Grund benutzt Pillsbury deutschen Entitäten in ihren Werbungen und Schlagwandern. Der Werbespruch für Toasterstüttel heißt Get some going. Der Werbespruch von Toasterstüttel benutzt nicht nur die Stereotype von Bayern, sondern auch Stereotype von den Deutschen wie ein Volk. Das Schlagwort benutzt den deutschen Akzent und Umlaute, damit zusätzlich zu den Lederhosen Menschen wissen, dass das Produkt deutsch erscheint. Wenn eine Werbung nur Stereotyper von einem Volk verwendet, könnte das beleidigend sein, was Stereotyper manchmal keine Wahrheit haben und sie abwertend sind. Was in den amerikanischen Medien und der amerikanischen Kultur über Deutsche gezeigt wird, konnte auch auf die amerikanische Gedanken über Deutsche hinweisen. Amerikanische Menschen scheint es, denken, dass Deutsche pünktlich, organisiert und umweltfreundlich sind. Jedoch sind die berühmtesten Stereotype, dass Deutsche viel Bier trinken und dass sie oft Lederhosen und Dänder tragen. Zusammenfassend kann man sehen, dass die bekanntesten deutschen Stereotype vom Oktoberfest und Bayern kommen. Weil München in Bayern ist und das Oktoberfest in München passiert, gelten die Stereotype darüber nicht nur für Bayern, sondern für ganz Deutschland. Diese Stereotypen sind bestärkt, denn sie teilweise wahr. Wenn Stereotype von einer Region das ganze Land darstellen, könnte das ein Problem sein, weil es nicht das ganze Land von Deutschland repräsentiert. Wenn nur diese Stereotype Deutschland repräsentieren, sind viele andere Teile von der deutschen Kultur vergessen. Das kann sehr erniedrigend sein, weil es mehr zu der deutschen Kultur als Lederhosen, Dänder und Brezel gibt. Obwohl die Deutschen nicht immer Lederhosen und Dänder tragen oder Bier trinken und Brezel essen, essen und tragen sie diese Sachen während des Oktoberfest und es ist genug, um Stereotrupe darüber zu haben. Die Stereotrupe, die es vom Oktoberfest gibt, stehen auch für das Land Deutschland, weil es von Bayern repräsentiert wird. In unserem Podcast stellen wir aber auch andere Teile von Deutschland vor, die vielleicht nicht so stereotypt sind, aber trotzdem deutsch.